Some people are made for each other, some people can love one another for life. How about us? Some people can hold it together, last through all kinds of weather. Can we? Die Champagnes sind mit diesem Songtext in den 80er Jahren berühmt geworden. Aber ist es wahr? Some people are made for each other. Ich weiß, viele sind davon überzeugt und gehen davon aus, es gäbe für jeden Topf einen Deckel. Es werden verschiedene Messinstrumente benutzt, um Mr. Right oder die perfekte Partnerin zu finden. Sie vergleichen Horoskope oder stützen sich auf ausgeklügelte psychologische Fragebögen. Ich persönlich hatte all diese Methoden für unbrauchbar. Viele meinen, nur wenn mein Partner mich so akzeptiert, wie ich bin, ist es wahre Liebe. Ich finde, nur wenn man sich gegenseitig in der Entwicklung fördert und zusammenwächst, ist Love What Another For Life möglich. Den perfekt passenden Partner kann es nicht geben, da wir uns alle ständig verändern. Wir und unser Partner sind so, wie wir uns gegenseitig fortwährend umformen. Entweder entwickeln sich zwei Partner zueinander hin oder voneinander weg. Der Topf und der Deckel bemühen sich gegenseitig eine Anpassung zu finden oder sie beharren auf ihre jeweilige Ursprungsform. Wenn man jedoch glaubt, bleiben zu können, wie man ist, wird diese Verhärtung auch zu einer Umgestaltung führen. Statisch bleiben zu wollen ist biologisch eine Illusion, die Partner werden zunehmend immer abweisender, bis schließlich der Deckel abrutscht und sich einfach einen neuen Topf sucht, von dem er dann auch wieder abrutschen wird. Hm. Deshalb gefällt mir der nächste Teil des Songs besonders gut. Some people can hold it together, last through all kinds of weather, can we? How about you?